So, was haben wir auf der Totem-List? Die Karten rum. Und dann haben wir die Aufgaben hier. Ich werde mich in die Aufgaben in der Aufnahme dran setzen und die Nebenquests. Der Wünsche mal noch ein Ja, beinahe. <lacht> gewandt für Träumer. Ah ja. Ich glaube, unser letzter Weg heute in diesem Stream führt uns ähm, in den Raum der Wünsche. Haben wir ja schon fast alles gesehen. An den Gegnern. Nachdem sich Katrin McGaffy mit ihrem Bruder, der äh, einen Laden bis zum Dorf zerstritten hatte, <lacht> wandte sie sich vor Jahren in einem Leben voller kleiner Diebstählung und Intrigen zu. Erst vor kurzem gab sie kleine Betrügereien auf, um sich mit den Arschwinderinnen ein großes Vermögen zu machen. Aha. Maske des rechnende Wolfs. Gerald hat angerufen, wir seine Maske zurück. gesehen, wenn die kurzsertus funktioniert, dann müssen wir jetzt nicht unbedingt das nochmals ausprobieren. Vielleicht werde ich es ein, zwei Mal ausprobieren, wie es im Kampf funktioniert. Ja, einmal, zweimal. Aber so wirklich aktiv nutzen. Wozu denn? Für die Zwecke, für die ich es brauche, macht das absolut keinen Sinn, wo bin ich hier gelandet? gesehen, wo der Ravenclaw Turm ist, das haben wir schon vor einigen Parts gesehen, und zwar hier, der Slyroenturm, wissen wir sowieso, jetzt wüsste ich nur noch gerne, wo der Uffendorturm ist, hier ist noch ein Rätsel, Von den Filmen her müsste das jetzt hier der Gryffindelturm sein. Das kann ja nicht die Tür sein. Trotzdem mal lösen. Ähm. Das ist durch zwei, bis. Naja, äh, 23 minus 15 minus 2, ist das Ergebnis. No Tousliable disk This is 19, plus 9, 9, 3 Müsste 7 machen Und 7 ist ist schreibe jetzt mal hin und her 7 ist so ein Knöll. Okay, was auch immer Dieses Knoll. Ein Schal. Ein magisches Gemälde. zum Teufel soll ich da rankommen. Die Porträt der fetten Dame habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Meine Reihen dürfen wir sowieso nicht. Wieder mal auf Ich fände es ganz prickelnd, das mal zum zu wissen, wo das ist. Oh. Schatul des Feuerkelchs. Der Feuerkelch ruht in dieser uralten mit Juwelen verzierten Tor. Er fungierte seit der Gründung des Trimagischen Turniers im späten 13. Jahrhundert als Mittel zur Auswahl des Champions für das Turnier. Aha. Da steht in der Pokal. Rüstung sind rüstung Dies diese einzigartige Rüstung wurde als Geleitete Friedensangebot für einen anführer angefertigt. Das Geschenk wurde verschmäht und der Bote erhielt zum Dank ein Feier ins Bein. Die Rüstung selbst, die mit Hufspuren übersehen war, wurde zu einem späteren Zeitpunkt geboren und erneuert. Aha. Reveglio. Ist doch was her nicht erhört. Die, die Trollrüstung zu Trollrüstung. Diese ungewöhnliche Rüstung wurde für einen Troll gefertigt. Was sie erhalten geblieben ist, grenzt an ein Wunder. Eine Trolle tragen normalerweise keine Rüstung und würden sie verständlicherweise in ihrer Verwirrung oder Wut naja, da trümmern. Na da habe ich aber anderes gesehen. Auch Smith, der Treue angegriffen hat, hat zumindest eine minimale Rüstung getragen. So, also ich glaube, ich mache mal schnell Reise. Willkommen, Mugget und Oni. Guten Abend. Aber ich, ich muss dir sagen, wir machen heute nicht mehr machen, Ich mache heute nicht mehr lange. Ein bisschen noch. Aber wirklich nicht mehr lange. Äh, hier. Wer bist du schon? Ach, kein Ding. Äh, hier kannst du es sehen. Ähm, wir bereiten uns auf die zweite auf die zweite Prüfung vor. Wir haben hier gerade die Hauptquest beginnt die zur Kartenkammer. Wir sind kurz vor der zweiten Prüfung von von den von den Hütern. Aber das schiebe ich noch auf bis zum nächsten Stream. Das machen wir dann. Ich weiß nicht, ob ich morgen Zeit und Bock drauf habe noch und jetzt denke ich sie zu, zu streamen und sonst am Montag jetzt sprechen wir erstmal mit Deeks ähm, Deeks heißt er so Deek ohne es wenn ich die Aufgaben die werde ich mir in der Aufnahme und dann mal zu Gemüte führen das mache ich in Ruhe, weil das ist da ich ein Flussgras und so weiter, das ist da 3.000 zusammen dass dann, wir sind fast, wir haben fast, fast 2.000. Durch die Nebenquests, die ich noch kriege, dann vielleicht die, die 3.000 zusammen. Ich mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. Sofort. neue Sachen identifiziert. Ein weißer Handschuh. Ich behalte mal den Schal, der schön. Ich mag den Look. Wir sollten vielleicht mal den, den Look, den wir gerade anhaben, verzaubern. Magie würde ich eher auf den Mantel wirken. Die Hände. Verbrennen eins. Die Mantel, die man haben. Kriegt alte Magie? Nee, kriegt er nicht. Kann er gar nicht. G1 Das Outfit. Ja, kann man nicht. Ich würde gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. <lacht> Sieht lustig aus mit der Brille. Hallo, Dieg. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Ah, hallo. Ja, Diek hat sich etwas überlegt. Er... Aha. Es geschieht etwas... Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen. Wie Dig sagte, er hatte eine Idee. Dig weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben. Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen. Was meinst du damit? Ein Hauself namens Tops sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Tops' Meister lässt ihn nicht aus der Höhle und Dig weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt. Das klingt ja furchtbar. Ja, und Diek hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Diek dachte, sie könnten sie testen das und nach ist Tops die. sehen. Ich verstehe. Überlass das mir, Diek. Ich finde Tops für dich. Oh, danke. Bitte sagen Sie, Diek, was Sie über Dieks alten Freund erfahren. Aha, eine Zeitquest von Geek, wo ist eben, okay können wir mal ein paar Tiere freilassen Das Trade und die Hypogreifer. Die Hypogreif nehmen wir aber mit. Und wir damit fliegen können. Okay, jetzt gibt es erstmal jetzt Futti. Futi. Streich einhalten. Im Wolkenschwinger. Bist du verwandt mit Seidenstabel? Testralbürsten schnell geschneft. Können wir nicht ein testral mitnehmen oder auf ein Destral reiten? Das wird auch viel e auf auch mitbegreift. Gänsehaut. Das majestätische. Majestätische Begriff. Können wir ihn einfach rufen oder wie sieht das aus? Ich auf den Test rein kommen nicht fliegen. Die müsste man nicht im Inventar dabei haben, oder? Die können wir einfach so fliegen. Nochmal zu den anderen Tierchen. von Agnesin Ich nur We'll Mondkelb. Wie wie, wie wie fantastisch und süß das hier ist. nicht herzerwärmend. Das ist mein Abschluss darum das Ding. <lacht> oh, okay. Die guckt. ist, habe ich hier und Weitere darauf geachtet, habe ich nicht darauf geachtet, aber jetzt halt zufällig Männchen und ein Weibchen. Jobberknall männlich. Das sind zwei Männliche, aber spricht nichts gegen. Und auch zwei Männliche Jobberknall. Homosexuelle Beziehungen Sofortpflanzung etwas unoptimal Aber ja Großen Topf, damit wir da mal die Aufgabe erfüllen können. Und dieses verdammte Flussgras mal anpflanzen können. Da schaue ich mal nach, was ich in Aufnahme hinkriege. Oder am Team. Mal schauen, was dann. Die zweite Prüfung und den Kartenrund würde ich jetzt erstmal noch... Die Hauptquests würde ich jetzt nochmal ein bisschen aufschieben. Entweder morgen streamen oder eine morgigen Aufnahme, je nachdem wie ich... wie es da... Mr. wird, vielleicht mache ich auch einen Stream draus. Bitten wir uns mal hier den als erst den Meme quests Können wir auch neben Quest Stream machen, falls ich ich würde das hier weiter in der Story wenn die Kartenkammer, die würde ich das würde ich am entweder am Ende des Streams machen oder am Montag im Stream. Wenn ich Aufnahmen mache, dann mache ich, mache ich das hier. Dann mache ich erstmal die Side-Quests. Dann widme ich die, mich den Schulaufgaben. Dann schauen wir weiter. Das hier wird auf jeden Fall im Stream gemacht. Ja, aber für heute würde ich erstmal mal sagen, fertig für heute nehmen wir noch astronomieturm Astronomie hoch ich sage ja immer reisen erweitert den horizont Immer drauf. Ist einfach enttäuscht, dass wir von hier aus nicht fliegen können. Aber hier kann ich zumindest mal eine Pause machen. Team Ich hätte hier auch einen schönen Abend. Gut, dass das Spiel erstmal laden. <lacht> so, hier waren wir am astronomischen beim letzten Mal stehen geblieben hier aus leider nicht los starten und wir haben hier direkt eine quest vom lieben die dem hauselfen und läuft heute halt irgendwie außergewöhnlich wackelig dadurch das update irgendwie was gemacht oder läuft das läuft, halt, läuft gerade irgendwie ich glaube es, es gab auch heute ein kleines Update. Vielleicht muss da ein bisschen was anpassen. Vielleicht kommt es da nicht zurecht. Aufträge haben wir gerade. Die Höhle werden wir finden Das werden wir heute mal machen. Und das hier werde ich... das werd Ich, äh, ich werde mich mal schauen. Von nach oben will ich jetzt nicht sagen, aber ja, mal schauen. Und daran denken müssen wir, dass wir hier mal debittierte Gegner mit so besiegen. Und 3000 Gold für die für die das Rezept sammeln. Läufst du jetzt Spiel oder? Und was ist los hier ist doch irgendwie nicht normal Wenn das weiter so geht dann werde ich mal gucken dass ich da mal in die grafik in sturm reingehe dass da irgendwie geht ja heute extrem. dann ähm, komme ich guck mal, irgendwie... Heute mit Updates haben wir heute auch unseren... unseren speziellen Tag. Nur updates dann hier. Und die Updates. Quests. bis wir mal in die Grafik gehen? Wenn das hier nicht verwackeln, 1, was so, so auch immer das bedeutet, es klappt gerade irgendwie gar nicht. Eine Ewigkeit später. So, ich hoffe, dass das jetzt hier mit den Einstellungen irgendwie geht. Ich hoffe, die Grafik leidet jetzt nicht zu sehr darunter. Ich kann doch nicht Noch Freunde Hat das Spiel irgendwann? Ist das nur heute so, mein PC überlastet ist? Oder... woran liegt das es ist nicht für den stream oder so das ist sondern es geht doch, im spiel es lief doch, ich hab, ich lief, es lief doch flüssig dass das der Besen jetzt alles war. versaut wir hatten doch herrlich wir hatten doch schon hübscheste Bildqualität, das lief doch flüssig warum heute halt es ich muss da ich hoffe, es geht jetzt irgendwie. Sonst muss man mal nachgucken.